Hey und herzlich willkommen zur neunten Folge von Galaxy Race. Wir sind nun auf der Venus gelandet und werden jetzt zu einem Dungeon gehen, den ich angefunden habe. Hallo! Yo, Leute! Zu einer ungeplanten Aufnahme. Das war jetzt echt nicht geplant, aber Alex hat einen Dungeon gefunden. Yo. Auf dem Planeten Venus. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten, deswegen schauen wir da einfach mal rein. Mit dabei ist wieder Daniel und Phil. Hi. Phil Yo. farmt immer noch Level. Wie schon mhm. seit ungefähr acht Stunden. So wie es geht. Gut, wir haben 36 Schwefel. Nice. Daniel, weiß ich nicht, was der gerade macht, Daniel? Ich bin gerade in der XP-Farm. Oh. Alex, wo was muss ich hin? Die Richtung, eh nur 200 Blöcke. Aber irgendwo auf dem Weg sind noch lava stehen. das sollte man nicht eigentlich kriegen. Bin noch keine, ich habe ja Wassereimer dabei. Mhm. Äh, Phil... Phil, ja. Phil ich darf. Will dir die Pfeile geben. Pfeile? Ja. Ich hab Infinite auf dem Boden. Ja, ja braucht ich... keine. Alex, wo lang? Ich brauch gar nichts Wir können Rüstung abziehen. Nur ja. noch 30 Mal. Blöcke da, gell. Ja. Da, Steve. Hier unten? Hier schon. Oder? Du hast es markiert, nicht ich. Ja, ich bin schon da, Steve. Ich auch. Oh, da ist ein Lavabohnen, Steve. Ich glaube, der tut Wasser weg. Boah. Ah, das ja. wird ein Lava-Boss sein. Ob sie Fire-Protection-Rüstung braucht. Warte mal, ich, ich hol mir gerade mal ein paar Blöcke. Ein ja, paar Blöcke? Ich hau mir aber ein Gap rein. Ich weiß nämlich nicht, was da unten auf mich war. Nein, jetzt noch <lacht> kein Gap rein. Ja, Moin, Creeper. Wir da oben aufwägen, ohne dass was passiert. Ja. Ah gemütlich. <lacht> Schaut komm nur gefährlicher aus. Weiter geht's. Ist nicht, nicht Deswegen ist das der Oh, Alex beim Eimer <lacht> gekriegt. Eimer? Und Schwarzpulver. Oh und hardcore. Und Bro. <lacht> ja, Assi. Ich lass dich mal vorne weg, gell? Als ob das ist die Hau gleiche Dungeon wird nur in Rot. Boah. Wow. Master Zombies! Komm so Boah, da es dauert länger, das hat man nicht mehr. Ne? Da ah, die krieg ich auch noch. So. Haben, easy. Ja. Ab die spawnen. Warte, oh, muss man essen. Was ist das für ein Wand? Ich muss mal kurz hier hochgucken. Die Katze vermisst man. So, da vorne. Yo, nice ja. Stuff da drinnen muss man zugeben. <lacht> <Komportiert. Du Scheiße. lacht> das Mützenne ist eigentlich eher blau. Ich geh da nicht hin, viel Spaß. Blaze? Ja. Wir wow, brauchen viel Wasser, das ist ja. der Boss drauf. Wow. Mit einem Monster. Ja, Steve, Alter, oh, ich gedacht, die Tür ist zugegangen. <lacht> hey, das ist nur so ein kleiner Schlitz. Hey, Steve, du hast ein riesen Blaze in der Mitte, wo wir das wirklich angehen? Wie hätten wir den? Gute Frage. Und mit dem Wasser-Key-Rombones entlang. fuck. Was Hey Steve, mach mal unendliche Wasserquelle. Warte, warte. Steve, mach mal da kurze unendliche Wasserquelle. Stell doch einfach, stell doch einfach Wasser auf den Boden und fight auf dem Wasser. Der schießt auf mich, der schießt auf mich, der schießt auf mich. Kann ich hitten? Den also? kann ich hitten? Lol, easy, Alter. Easy? Ja, guck doch. Hey, okay, komm, warte. Ihr gedacht, wir pflegen alles mit Wasser, aber du bist da nicht. Ich, ich geb aber lieber, ich will nicht sterben. Blöcke? Alter, hau doch nicht zu mir. Ich <lacht> Aber Steve schlägt den Mie, gell? <lacht> nice, wir haben ihn. Achso, du muss die Geräusche höher stellen. Das ist echt schon down, oder? Ja. ja ich hab nicht mal Blickpunkt. <lacht> <lacht> hey, hey, wir, wir müssen... wir den die ist cool. Ich weiß, das ist weiß nicht, es ist diesmal Tier 4 Dungeon Key. Alex, da ist noch einer. Alex, hier ist wieder einer. Hey, was? Ja, gut. Hä, ist ab! Warte mal kurz! Wärts schon weg! Warte, ich komme! Du kannst! Ich bin zu so Okay. Oh fuck, warum gewartet, Deine... ich fertig bin ich da eigentlich? Boah, Steve, pass auf, dass du mich nicht schlagst! Will? Ich schlag schon nach oben! Hast ja. also du jetzt gewartet, bis ich fertig bin? <lacht> ich bin ich ja nur auf Dauer löschen, Alter! Boah, ganz sei Dank, du Winter. Da. Boah, den gibt er mal einen Kübel da, ja. Ich krieg den auch so. Du Sau. Und hin. Nice. Jetzt den. Äh, Schlüssel. Ich hab schon. Na komm. Krieg dann noch mal XP. Joho. Noch ein Schlüssel? Ich Lol. Auch ein. Ja, ich war an. Schau. Dort. Hey, warum ist denn der Boss zweimal gekommen? der wollte uns EP schenken. Hey, schon cool. Cool. Toll. Wir, brauchen wir den Blauplan überhaupt? Nein. Baupläne haben wir bis Raketestufe. Alex, ist ist schon wieder da. Schon wieder? war Spawn, die ganze schöne level farmen, Alter. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Eine Levelfarm Hey Steve, ich lasse lass das einfach drinnen liegen, wir brauchen das eh nicht mehr. Eisen würde ich aber mitnehmen, weil Eisen ist eh knapp. Ja, das soll ich mitnehmen. Und ich, ich, ich, ich hol mal da dieses Dinges wir brauchen das, weil er die brauchen. Ich bin auf den Sack hin eigentlich. So, Power Schwert kommt. Alex, weg, sonst bist du down. Jo, ich hab gerade kittert Steve, sorry. Alter oh, das Bauerschwert geht hier voll ab. So, reicht eigentlich mit Level, oder? Wollen wir wieder gehen? Ja, können wir wieder gehen. Er ja, gibt mir aber ein Nice. Stimmt. Ja. Noch ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Der krieg ich jetzt hier raus. Blöd. <lacht> Scheiße. Nur Steve hat den Gap eigentlich hat. Ja. Hallo, ich gehe lieber auch nur mal sicher, nicht dass da irgendwelcher Mist passiert, weißt du? Ja, stimmt ey. Mit dem Mist passieren hat man doch erst. <lacht> ja, wir haben auch einen Roboter, falls ich das noch nicht erwähnt habe, der alles für uns farmt. Der Digital meiner. Ja, da macht alles. Creepers, Fiend. Oh, Alter hau wir nicht zusammen. Oh, das war knapp Steve. Weil du vor mich rennst, Alex. Ich bin vor rechts neben dir und da fahren wir ein bisschen so zugeflogen. Wo kommen wir jetzt her? War waren doch eh noch nicht da. zu wenig Blöcke. Ich glaube ja. Nicht nur Holzblöcke. Boah, weißt du, wie lange das dauert, um hier diesen Dungeon Brick abzubauen? Ah ja, stimmt. <lacht> du musst wenigstens ein fischen, Hey, ich schafft den gar davon. <lacht> sie wie bauen wir auch auf dem Block Weil oh, wir können ja auch unsere unsere Blöcke verkaufen. Guck mal, Katze rennt durchs Bild. Guten Morgen. Guten Morgen. Alex, kommst du mit hoch oder bleibst du unten? Ja, ich komm auch hier, aber... Ich sie hab doch wenig zu Blöcke sein. wie du. Ich fällt zu dir. Glaube ich. Hey, fällt's nicht. So geht's auch noch da rein. Steve, kannst du mir Wasser beschütten? Ja. Nein. Nein. Hi! Hi. Moin Steve. Kannst also. du auch mit Wasser hoch? Ach, Katze, was ist denn mit dir? Jetzt mit Wasser hoch und kommt das was weg. Was? Wasser wow. ist weggepackt. Warum ist mein Wasser weggepackt? Nice. Hey, lass das Wasser liegen. Welches? Deins. Nö. Hey, ich schwimme aber gerade hinter dir mit. Hey, bau das ja <lacht> nicht ab. <auf. lacht> Nein! <lacht> ich hab schon gedacht, das baut sich ab. Das hat so ausgeschrieben. Hey ist die? hey was du bist denn? so ein Assi. Was denn? Ich steck mich mit Wasser hoch, weil ich keine Blöcke hab. Wie oft denn noch? Ja, ich bin aber hinter dir und du baust das Wasser ab. Uh, hey, wo ist denn uns? mein Wasser? Ah. Ich weiß nicht, wo du dein Wasser hast. Nein, no, ich bin runtergegangen. Boah, er ja, trinkt gerade. Boah. Du bist der Tut ever Alex, er trinkt. <lacht> Wasser abbauen? Ja, gell? Ja. So einmal Richtung Home, dass Phil und äh, Daniel auch drauf können. Leute, das war's mit dem Boss vom Planeten Venus. War jetzt nicht so der Bringer, aber ja. Mir fühlt sich äh, gute Schwerter. Ja. Und Rüstung. Ja, Richtig harte muss Obwohl er hat, mir, er hat mir ein Herz gezogen, gell? Uh, uh, uh. Oder es war durch Hunger. Ich weiß es nicht. <lacht> Gut, Leute, haut rein, das war's mit der Folge. Und ciao, Bye bye Warte, hast du mich gerade Nee. Alex. Ja Geht gleich zurück nee. Danke fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Projekten sehen wollt Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt Und nochmals zum Projekt, es ging über zwei Wochen und es haben leider immer weniger Spieler gespielt Wir haben viele andere Planeten noch erobert, was nett zu sehen ist und haben darauf eine Basis gebaut, um sie zu besetzen, damit man eben Punkte bekommt. Und wir sind somit das Team, welches am weitesten ist. Aber aufgrund des Spielermangels haben wir eben aufgehört zu zocken. Und das hat uns zwar sehr gefallen. Und nochmals danke an den Admin, dass alles so gut funktionierte. Und man muss sagen, der Anfang und alles war sehr lustig. Aber schade, dass es jetzt aufgehört hat. Bis zum nächsten Mal.